Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Wir... Schnappen uns Munition. Ich kann auch an der Decke laufen. Ah ne, nur an der Wand. Ja, wie gesagt, das futuristische Setting ist ein bisschen heavy gerade. Ah... Da kommt eine Granate und ich kann nichts machen. Nutze dein Umfeld! Schieß diese Fässer ab! Die Idioten dachten wohl mit ihren Geschützen, wer sie sich? Deine Cyberfähigkeit... Ich wollte das Geschütz an, wie sie an und übernehmen. Anscheinend ging das nicht wieder. Ziele! Erste Etage! Der Wenn du kreativ sein willst, setze die Fernübernahme. Ich bin immer gerne kreativ. Danke Team. Also... Ich sollte vielleicht nicht zuerst aufs Geschütz gehen. Besser so? Ich glaube schon. Ich gucke nur, dass nicht alle Sounds mitnimmt. Nix da Granate, Arschloch. Sehr gut. Jetzt einfach mal das hier oben. Hier oben war doch auch einer, ja, wohl da. Ja, dann. Nur zum Sichergehen, dass hier keiner mehr ist nachher Weil ich glaube, die sind unter mir jetzt Das heißt, mit dem Geschütz kann ich einfach nicht viel anfangen Ja, wir sind so cool Ich muss warten, bis meine Fähigkeit aufgeladen ist. Noch nicht. Kriege ich das von so weit? Jawohl. Ist ja nur ein bisschen unfair die Range von dem Teil. Da schießt noch einer auf mich. Ich glaube, jetzt haben wir es dann gleich. Beende ich doch mal. Okay, wenn ich beende, dann stirbt die, das Geschütz. Alles klar. Das Versteck ist da vorn. Verbinde dich drin mit der Zentralkonsole. Zieh so viel Daten, wie du kannst. gibt es noch Minigame fürs Hacken oder. Nein. Die KRs, das alles passierte wieder. Was geschieht mit mir? Mist du weißt, dass deine Sinnerinnerungen auslösen können? Da tauchen Geräusche, Bilder, Worte aus Liedern auf. Denkst an Dinge, an die du ewig nicht gedacht hast. Das DNI kann alles viel intensiver machen. Scheiße, deine Fehler in deiner Optik, ein Flüstern in deinem Ohr. Das passiert. Der Doktor kann dir helfen. Du musst nur deine Medikamente neu kriegen. Keine Sorge, alles wird gut. Und was jetzt? Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsole. Sobald du dich einklingst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten. Okay. Okay. Sie haben wen eingeschleust. Bei Coalescence. hatte alles nötige, um die Sicherheitssysteme des Zugs zu überbrücken. Die ZSK haben sechs Stunden gebraucht, um diese Information zu finden. Ergebnis? Zug explodiert. Die reichten sechs Minuten. Es wären nur fünf gewesen, wenn da nicht der Anblick dieser Roboter gewesen wäre. Und was passiert jetzt? Jetzt finden wir den Mistkerl. Yay, Rache. Immer das Beste. Egal wann und wo, immer Rache muss dabei sein Sonst wäre es ja langweilig, ne? Ja informiert hat der Maulwurf sie erwartet. Er hatte schwer bewaffnete Einheiten dabei. Und wieder haben die ZSK1 aufs Maul bekommen. Ergebnis Zug explodiert. Wir haben ihn verloren. Er ist weg. Erinnerst du dich an Sarah Hall? Sie hilft dir beim nächsten Teil. Tu genau, was sie sagt. Ich habe sie selbst ausgebildet. Sie ist eine Spionage-Expertin aus der Zeit, als das noch was bedeutete. Vor dem DNI musste man Bücher lesen. An der Akademie liest Taylor mich viele davon. Nun, wissen. manches Wissen muss man sich verdienen. Es schätzen. Das braucht Zeit. Und Zeit hat man eben nicht immer. Okay, Neuling. Von jetzt an weicht die Simulation von der Realität ab. Es wird sich trotzdem verdammt echt anfühlen. Sei einfach kreativ. Okay. Checke die Position an dein Hart. Na los, der fährt da. Ich verstehe, wieso Taylor dich mag. Weil ich Roboter töte. Ich sehe ihn noch. Feuer eröffnen! Ah, das ist sie. Ups. Das wäre schlau, sie vielleicht nicht zu töten. Ich glaube, ich muss da runter. Dass er scheiße ist. Ah, das ist er. Okay, das ist seine Fährte, das Blaue. weil ich nicht einfach über den Flur herrennen kann. Er will ins alte Zürich los. Okay, aktiviere eine neue Cyberfähigkeit. Systemlähmung. Du kriegst langsam den Dreh raus. Was? Also eigentlich ein EMP. Cyberfähigkeiten sind nicht gratis. Aufladen braucht Zeit. Wer ein hart im Auge. Ja, 10 Sekunden braucht es. Mein Gott, für eine EMP. Das ist ja wirklich nur eine EMP-Granate, eigentlich. Gib mir doch mal 10 Sekunden. Hallo. Ja, ich bin dran. Ich weiß nicht, wo du jedes Mal plötzlich herkommst, aber eigentlich bin ich schneller als du. So. Schnapp ihn dir, Neuling. Schon dran. Das ist deine Chance. Schalte ihn aus. Oh, fuck. Das lief nicht so gut, was? Ah -ah. Ich schätze, unser Verdächtiger wird in etwa 15 Sekunden für immer das Zeitliche segnen. Das darf nicht geschehen, bevor wir die Informationen haben, die wir brauchen. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, zu sprechen. Das muss er nicht. Er hat ein DNI. Unter Schichten aus Sicherheitsprotokollen zeichnet das DNI die früheren Erfahrungen des Subjekts auf. Unter extremen Umständen kann man diese Informationen mit Gewalt extrahieren. Du kannst tief eindringen, in seine Erinnerungen, seine Gedanken, sogar sein Unterbewusstsein. Du könntest alles über die Pläne der Terroristen erfahren. Da ist doch sicher irgendwo ein Haken. Du solltest wissen, dass diese Prozedur nicht nur traumatisch für das Subjekt ist. Der damit verbundene unterbewusste Eingriff wird den Hirntod zurücklassen. Tod. Glaub mir, das ist kein schöner Abgang. Er ist sowieso schon tot. Außerdem ist er ein Terrorist. Und wahrscheinlich Familienvater und so weiter und so fort. <lacht> ist nicht immer alles so einfach. Vor ein paar Minuten wusstest du nichts. Was weißt du jetzt? Ich weiß, wo sie sind. Sie benutzen die alten Zugtunnel für ihren Angriff. Hm. Was du durch dein DNI erfahren hast, hat die ZSK Wochen gekostet. Was sage ich wohl als nächstes? Ergebnis. Zug explodiert. Gut, dass du schwere Entscheidungen treffen kannst. Wir sollten fortfahren. Okay. Aber bis jetzt hat mich der Teil noch nicht so überzeugt, habe ich gesagt. Wir sind unter schwerem Beschuss! Wo bleibt die Verstärkung? Die ZSK haben die Terroristen zu dieser Position verfolgt. Hätten sie besser nicht getan. Immer noch da, was? Hab <lacht> mit dir eens gewertet, dass du längst tot bist. Der Witzbold ist Peter Maretti. Er wird dir klar machen, was du jetzt für ein knallharter Scheißkerl bist. Zu dumm dass uns das letzte Puzzleteil noch fehlt, wie sie den Sprengstoff in den Zug geschafft haben. Damit du es weißt, wenn das vorbei ist, schuldest du mir was. An die Arbeit. Wie du weißt, gehörtest zu den Vorteilen der Black Ops, die neuesten experimentellen Waffen zu nutzen. Feuerwaffen sind sehr nützlich während des Kampfes. Aber mit dem D.N.I.? Deine Gedanken sind die stärkste Waffe. Richten wir Schaden an. Äh, okay, also das ist sehr komisch Ach, ich kriege eine neue Fähigkeit wahrscheinlich Entschuldigung, eine Cyber-Fähigkeit weiß, die Granate zurück Keine Ahnung, was es gerade war, aber also ich kenne, ich check jetzt gar nicht, was meine Cyberfähigkeit ist. Also ich verbrenne ihn von innen eigentlich. Das ist schon ziemlich lame. Ja, es tut mir leid, irgendwie... Wow, es geht denn da hinten ab. Äh, irgendwie... Black Ops 3 hat mich bis jetzt noch nicht so überzeugt. Auch storytechnisch ist es nicht mehr so ganz. Das Wahre. Und oh, da kann gut ausweichen. weg <lacht> ich war mal kurz bis ich geheilt bin nice wo ist denn der jetzt hin ah wir haben eine riesenwaffe ich habe mit 30 ammunition um gera gerade äh, gerechnet direkt geil ich dachte mir gerade schon, boah, das ist ein riesen Paket. Um okay, ich, ja, ich will das schon. Ich will spielen nur mit. Probieren wir das. Mal. das sieht süß aus. Ach was, die, die greifen zucker Okay, wir bleiben bei denen. Die sind voll krass. Alter, das ist voll heftig. Oh, ich finde übrigens gar keine Collectibles mehr. Die am Anfang waren eher Glück. <lacht> ist okay. Äh, uh, ja. Glühwürmchen! Ist die beste Fähigkeit. auch. Ich check schon wie ich wechsle, danke. Ähm, ich muss trotz ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt die eine einsetzung wechseln kann und direkt die andere einsetzen kann, dann wäre das schon richtig heftig. Hallo. Glühwürmchen. Äh, ja bei Bioshock spiele ich das auch so. Ich finde die, die den Angriff des Wespen freisetz, finde ich voll lustig. Ich spiele den voll gerne. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Have fun. Achso. Ja gut, äh, kurz Munition erfüllen. Ah, hier kann ich Waffen wechseln. Schon besser. Ja, ich bin ein richtiger Hacker. Sie setzen Rauchgranaten ein. Wenn du zur verbesserten Sicht wechselst, bist du im Dunkeln oder Rauch nicht mehr blind. Wie wär's damit? Jetzt musst du dir nie mehr Sorgen darum machen, was im Dunkeln lauert. Wir Irgendwie klingt das einfach wie so eine Werbeanzeige. Ich weiß nicht. Wieso bin ich nicht mehr auf meinen geilen Glühwürmchen? Das ist viel lustiger. Vor allem, ich kann das Ding einfach anlassen. Wenn es hell ist, sehe ich normal. Nö, nee, wieso? Das hat voll geholfen. So gut ich ab. Aber ich meine, ich habe absolut keinen Nachteil davon. Okay, ich muss wirklich sagen, meiner Meinung nach ist Black Ops nicht mehr ganz so gut. Aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt die große Story am Schluss. Weil das Ganze mit dem mechanischen so ist halt einfach so ein Advanced Warfare 2. Direkt. Ich mach's hier aus. Aber ich habe keinen Nachteil davon, das Ding drin zu lassen. Ich sogar die ganze Zeit eine Anzeige, wo Feinde sind. Das ist eigentlich voll schlau. Übernehme den Technikraum uh, ja, ich dachte eigentlich hier unten ist ein Feind, deswegen bin ich runter. Aber anscheinend übernehme ich den Technikraum. Oh fuck, sind das viele. Okay, eigentlich nur zwei. Ich will nicht sterben. Binchen. Oh, scheiße, das ist wie die Bienchen in Bioshock. Gut gemacht. Ja, ich weiß, ich bin einfach gut. Ja, so oft kannst du auch nicht springen, ha? Huh? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, das machen wir nicht. Fick dich. Jo, ja, ich bin, also ich bin gespannt. Wir sind eben eigentlich immer noch im Intro, wenn wir es so sehen wollen. Ja, ich sehe es als Intro bis jetzt, weil wir noch Tutorials spielen. Sagen wir es so. Oh, die, die explodieren. explodieren sogar recht schnell. Ich wollte kurz gucken, ob ich den Hack habe, aber ich habe den Hack nicht. Weil dann hätte ich sie übernehmen können, statt zerstören. Was ist denn das? das? Sieht irgendwie wichtig aus, ich würde das gerne mitnehmen. Aber ich darf wahrscheinlich nicht. Also ich darf nicht, ja, ich kann es nicht. So. Ah, fuck you. Okay. Ja, für ein Tutorial, ich bin jetzt 50 Minuten dran. Ich würde sagen, es ist noch vertretbar. Wenn man rechnet, normales COD geht vielleicht 6 bis 8 so Stunden. Okay, die, die, die kleinen Glühwürmchen gehen nicht auf die Mini-Bots los. Ich meine, wir hatten ein Virtual Ding, das war im Advanced. Äh, das war dumm, das explodiert. Whoops. In Advanced Warfare hatten wir das. Das ist ein Feldeinsatzkit. Ah, das ist, das, was ich eigentlich hätte in der Story jetzt. Ja, also eben Advanced hatte das auch. So gesehen. Daher eben, ich kann es akzeptieren, aber ich hoffe, dass es dann mal bald vorbei ist und in die Story geht, weil, also ich weiß nicht, irgendwie, das Ganze, wir haben zwei Wochen gebraucht, du brauchst so und so lange, bla bla, ist ja halt einfach scheiße. Erstens, und zweitens, bringt das doch jetzt einfach gar nichts, außer sie kommen jetzt auch nur mit, ja, Black Ops können Zeit reißen. Wir haben da ganz neue Technologien entwickelt. Wir können jetzt in die Vergangenheit alles ändern. Und du bist der Einzige, der das kann. Weil COD ist ja eine Heldengeschichte geworden schon länger. Wir haben immer eine Person, die voll der Held ist. Vielleicht zwei. Von daher, es wird schon reinpassen irgendwie. Der MG, das Teil hat. Ah, die Scheißraketen, die sind gut. Die sind viel zu gut. Ah, äh, ich nehme Muni mit. Sorry. Ich probiere nicht zu rushen eigentlich. Wir haben Reflex sie Griff und Schnell ziehen. Ja, den Spruch habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Doch, die gehen tatsächlich auf Gegner los. Ja, die gehen auf Gegner los. Ich mache Einzelfeuer, damit er nicht verzieht. Okay, bis hier ist okay. Das wäre auch eine Route. Die habe ich vorhin auch überlegt, ob ich vielleicht da hochkomme, aber... Ein paar Bienchen loslassen. Ich weiß, es Glühwürmchen, aber erinnert erinnere mich immer zu sehr an Bioshock. So. Äh, äh, da oben ist, glaube ich, noch ein Gegner. Nicht mehr. Okay, das weg. Ich finde es schön, wie viele Nanobots wir eigentlich dabei haben. Guck mal an, ein Arschloch. Der dass da nicht nur noch Roboter rumstehen, sondern auch noch echte Menschen. So. Wow! Sorry. Was easy. Hier. Es ist das für ein Ort? Hier ist es alles passiert. Der Computer da drüben sollte Aufschluss darüber geben, wie sie den Sprengstoff reingebracht haben. Los, verbinde dich. Okay. Roboter, sie haben die Sicherheitsroboter gehackt. Sie haben den Sprengstoff reingebracht. Weißt du, was ironisch ist? Eigentlich hat der Angriff der Terroristen die Entwicklung der VR-neuralen Netzwerkinitiative beschleunigt. Ohne die Angst vor Angriffen wie diesem hätten wir wahrscheinlich nicht mal das Cybersoldatenprogramm. Augenblick. Es ist 7,25. Du hast etwa fünf Minuten. Du warst schon mal hier, Neuling. Mal sehen, ob du die Geschichte ändern kannst. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen werden. Glaub mir. Sie sehen dich auch als Feind. Niederschlag ist eine weitere Cyberfähigkeit von dir. Probier sie mal bei diesen Bots aus. mega die Fähigkeit ich kann Feinde schlagen Auf deine Sie durch die ja ja ich gehe jetzt boxen Okay, mit dem. Okay, man merkt schon, dass es Simulation ist. Die Typen, also die Menschen, auch einfach da machen nichts. Kann ja, ich? Ich habe keinen getroffen. Okay, nicht mal sie. Die ist nämlich rein. So, ich löse jetzt alle auf. Die ist nämlich reingelaufen, ich habe da nichts gemacht. Vielleicht soll ich doch die Shotgun nehmen. So. Oh nee. Was ist das für ein Zug, der einfach plötzlich mal so Wände hochklappt? Ist ja voll random. Ja, das sagst du mir jetzt, wo ich runter bin. Also, wir haben eine neue Cyberfähigkeit, Leute. Und ich kann mich nicht bewegen. Wegen der Wand, okay. Ja, hab ich. Cool. Also ich kann jetzt eigentlich einfach eine Schockwelle machen. Ja, also, ja, die Fähigkeit ist schon nützlich. ja wirklich nötze ich die Fähigkeit hier. Sehr situativ, aber wenn man den Platz hat. Ich glaube, bei der Menge macht es auch Sinn, dass ich eine anscheinend Blendgranate benutze. Ja, und jetzt? Ach, hier raus. Achso. Nicht. nicht daraus. Gut. Ach, da ist ein Heck. Ups. An dem Ding ist eine Bombe. Wenn Aha. ich das Hecke wegschaffe oder den Waggon losmache, wird es hochgehen. Das ist zu viel. Selbst mit dem Computer im Kopf. Die Zeit reicht nicht. Es ist eigentlich ganz einfach. Moment. Das ist eine Magnetbahn. Wenn ich für diesen Waggon die Polarität umkehre. Du hättest es nicht aufhalten und vom Zug verschwenden können. Dein DNI kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Manchmal muss man einfach loslassen. Taylor, wie geht's dem Patienten? In Umständen entsprechend. Ich erwarte mehr. Das ist doch wohl klar. Willkommen zurück. Du wirst für die OP vorbereitet. Alles wird gut. Hendrix wurde bei der Mission nicht mal verletzt. Er hat sich freiwillig gemeldet. Durch den vermehrten Einsatz von Drohnen und Kampfrobotern muss man immer weniger auf menschliche Infanterie zurückgreifen. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten. Das WA leugnet, Truppen in die Region geschickt zu haben und beharrt auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung dieser PAP-Situation. Wir stimmen uns mit unseren Verbündeten ab, um an allen erforderlichen Stellen taktische Hilfestellung zu leisten. Wie lange machen wir das jetzt, Hendrix? Fünf Jahre. Grob geschätzt. Könnte hinkommen. Denkst du je an das nächste Ziel? Nope. Du kennst mich. Ich lass mich bloß treiben. Okay. Ähm. Ich glaube, es ist alles Zeug, das ich freigeschaltet habe mit Epis und so über Waffen und sonstige Sachen. Keine Ahnung. Äh, ja. Ich bin das Level 5? Anschein? Ah, hier, die habe ich geschafft, wenn sie ein Sternchen haben. Mhm. Ich habe doch ihr Rekord-Einer, okay. Schließen Sie die Verfolgen ab, ohne nachzuladen. Dreimal Feinde mit einer Explosion, dreimal drei Feinde gleichzeitig im Brand setzen, bla bla bla, ja, mehr Punkte, ey, aber es war knapp. 2000 Punkte mehr hatte ich jetzt gehabt. Wie auch immer, wir beenden die Folge hier zeitlich und kapitelmäßig passt es gerade so schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit Black Ops 3, hoffentlich dann richtig, weil momentan ist es noch recht kritisch. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt in dieser Folge allein schon, in der letzten Folge auch schon, aber irgendwie... Ja, es ist okay. Es wird nicht mein Lieblingsteil sein. Wir werden schauen, was kommt. Äh, bis jetzt kann ich noch nicht viel dazu sagen, leider. Außer das halt. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.